Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, deinem YouTube-Kanal für alles über Raumfahrt. Ihr seht es, ich habe einen Gast heute und zwar einen Gast, auf den ich ganz, ganz stolz bin und ich mich total freue, dass er sich Zeit genommen hat. Und zwar Hans Königsmann. Herzlich willkommen bei Senkrechtstarter. Was passiert bei SpaceX, wenn man in einer Sackgasse ist? Also ist das, ist das dann schnell, dass man sagt, okay, das ist jetzt hier falsch, wir machen jetzt ganz was anderes? Ja, ähm, also man dreht sich um und fährt wieder raus, nicht? Ähm, das ist nicht so richtig schwierig. <lacht> Ähm, SpaceX war eigentlich immer relativ flexibel und, und die ganze Flexibilität, die ähm, SpaceX auch mitbringt, war halt eben auch, dass man manchmal gesagt hat: Okay, das war, glaube ich, eine Fehlentwicklung. Ich glaube, wir müssen hier raus, wir brauchen eine andere Entwicklung, wir müssen das verbessern. Ja? Und, und da war das, solche Entscheidungen wurden schnell getroffen. Alle, Entsche alle Entscheidungen wurden eigentlich relativ schnell getroffen. Ja? Ähm, und Entscheidungen, die manchmal schmerzhaft sind, wie eben sowas, wo halt auch durchaus Leute haben da, was weiß ich, jahrelang daran gearbeitet jetzt. Schmeißt man die Arbeit weg, sozusagen. Ähm, das kann man auch so sehen, dass man halt gearbeitet hat, um festzustellen, das ist eben kein Weg und das ist eben eine Sackgasse und wir müssen jetzt umdrehen und rausgehen. Und, äh, und, und da waren wir immer pragmatisch. Es hat mich auch persönlich durchaus verändert. Nicht? Also am Anfang wäre ich auch noch irgendwie etwas bitter gewesen, wenn meine Arbeit weggeschmissen worden wäre. Ja? Äh, mittlerweile habe ich da absolut keine keine Emotion mehr, wenn, wenn sowas passiert. ja ich denke, okay, das ist, glaube ich, besser. Ja? Ähm, dann, dann, dann muss man es halt eben besser machen. Das ist halt eben ein bisschen die Evolution, wie sie halt ist. Hm. Ist vielleicht also wie in der Forschung. Und also Wir haben herausgefunden, dass es so nicht geht. <lacht> und genau. genau. Falcon Heavy startet ja zum Glück wieder. Ich glaube sogar mehrfach dieses Jahr <lacht> ist angesetzt. Und also Es sieht natürlich einfach sieht spektakulär aus. Wir haben schon gesagt, dieses Starman-Video, das macht einfach Spaß. Und dieses Wiederlanden hat natürlich... Ähm, sieht für uns Raketenbegeisterte toll aus, aber was mich total freut, dass es auch Leute begeistert für Raumfahrt, die vielleicht nicht unbedingt an Raumfahrt interessiert wären. Und das ist so ein bisschen so mein Hauptanliegen mit diesem Kanal, dass ich sagen will, ich will, ich will Leuten zeigen, wie, was Raumfahrt bedeutet und was das, wie erfüllend das sein kann. Hattest du damit gerechnet, dass SpaceX so einen Hype auslöstet und dass die Breitenwirkung so groß ist? Glaube ich nicht, dass man das irgendwie vorhersehen konnte. Nicht? Und, und, ähm, meine, wir, hatten, wir hatten immer angefangen, unsere Videos, unsere Launch-Videos zu zeigen. Und daraus ist so eine bestimmte Kultur geworden und daraus auch eine bestimmte Art und Weise geworden, wie das halt eben erzählt wird und wie das halt auch dargestellt wird und wie wir auch die Sachen verbreiten und veröffentlichen. Ähm, und wir hatten so viel Zuspruch und Erfolg damit auch. Und das hat halt eben auch Leute inspiriert, die dann halt was für sich in die Raumfahrt gegangen sind, um da zu arbeiten, dass wir gesagt haben, okay, das ist es einfach wert, nicht? Ähm, äh, das machen wir nicht, um irgendwie, das ist, das ist, das ist, das ist zwar schon irgendwie ein gewisser Public Service, aber das ist eben auch durchaus was, wofür ähm, SpaceX profitiert, weil halt Leute in, dann das, also entsprechend studieren und dann irgendwann bei uns vor der Tür stehen und sagen, ich würde hier gerne arbeiten. Ja. Ähm, und das wollen wir auch. Das ist, ist ja was, was wir auch aktiv fördern und was wir, was wir auch generell, ähm, Mehr sehen möchten, halt, dass Leute von der Raumfahrt begeistert sind, dass sie verstehen, äh, warum wir zum Mars sollten, ja, und, und was der ganze Sinn dieser Sache ist, ja. Ähm, da braucht man schon entsprechend auch eine Plattform, um das entsprechend zu, zu verbreiten. Hm. Auf den Mars können wir gleich. Ähm, ich, äh von wegen mit Wirkung. Also es ist ja nicht nur die Öffentlichkeit oder die Leute, die vielleicht nicht unbedingt in der Raumfahrt arbeiten oder dahin wollen, die sich da auf einmal für Raumfahrt begeistern da diesen Drive reinbringen und dann vielleicht auch die Leute, die darin arbeiten, unterstützen, zu sagen, das ist, das ist was Tolles, was ich hier mache und die Leute dann mehr Lust haben, das zu tun. Ähm, aber eigentlich ähm, interessant finde ich, dass es dieses, den Begriff New Space, also diese, praktisch diese Industrie, die jetzt mit neuen, agilen Methoden äh, in der Raumfahrt Dinge tut, also ob das Satelliten sind zur Erdbeobachtung, die Sachen analysieren oder ähm, irgendwelche Services entwickeln, die in, dem, in der Raumfahrt halt funktionieren könnten, das, meiner Meinung nach, würde das das nicht geben, wenn SpaceX nicht die Startkosten so massiv gesenkt hätte. Ähm, warum, also ich meine, diese Idee mit New Space, oder diese, wir machen das billiger, also die gab es ja in den 90ern eigentlich auch schon ein paar Firmen, die gesagt haben, wir machen das billiger und wir, wir können das anders. Warum hat SpaceX das geschafft? <lacht> ja, ist eine gute Frage, nicht? Ähm, weil das, das, das, ähm, das Ganze mit New Space gab es eigentlich auch schon früher in meinen Augen. gab es immer irgendeinen Teil der Industrie, ähm, der unkonventioneller war und geglaubt hat, dass er das billiger machen kann. Das Problem war bloß, ähm, dass sie nicht genau wussten, wie sie es billiger machen konnten und dass es auch einfach keinen richtigen Plan gab. Ja, da wurde, was weiß ich, da wurde vorgeschlagen, die Turbopumpe durch Drucktanks zu ersetzen, und das macht es billiger. Na, nicht so richtig. Ähm, da waren Haufen, Haufen Sachen, die halt versucht wurden, damit argumentiert wurden, was im Endeffekt nicht unbedingt die richtige Entscheidung war. Ähm, aber was es auf jeden Fall billiger macht, ist die Wiederverwendung, nicht? Und, und da braucht man auch nicht unbedingt Raketentechnik studiert haben, ähm, um zu verstehen, dass wenn man, wenn man die Sachen nicht wegschmeißt jedes Mal, dass es dann halt billiger wird. Nicht? Ähm, äh, solange die, die Kosten für ähm, die Inspektion und ja, im Prinzip die Inspektion, oder um die Booster wieder fertig zu kriegen für den Staat, unterhalb der Kosten sind von den Kosten, die, die, die man braucht, um den Booster zu bauen, lohnt sich das. Und das ist ein ziemlich, ein ziemlich hoher, hoher Bar, also die, unter den Kosten zu bleiben, die der Booster braucht, wenn man ihn baut. Ja? Das ist sehr einfach, darunter zu bleiben da <lacht> müsste man nämlich müsste man sich man tot inspizieren sozusagen um, um, um auf die gleichen Gottes zu kommen, ja und von daher war das eigentlich immer klar, dass, dass das also ein Game Changer ist gegenüber incremental, ähm, also ein Incremental, klein, also eine kleine Änderung, die halt ein bisschen was bringt, ja es ähm, ist, ist halt auch ähm, in meinen Augen mit das Entscheidende gewesen, was SpaceX halt auch gemacht hat die Wiederverwendbarkeit ist halt wirklich dramatisch in, in den Auswirkungen und und jetzt so langsam kommen wir dadurch, dass das eben auch die, dass halt eben auch einen Effekt hat und dann entsprechend auch billiger wird mit dem Start und, und dass Leute davon profitieren. Hm. Das ist ja nur der erste Ansatz. Mit, also ich meine, was ja schon abgefahren ist: Ich macht ja nicht nur das mit Booster, ihr holt ja auch die Fairings wieder. Ähm, was ja, ja auch wieder ein Teil ist, was man so denkt: Ja, das ist ja nur eine Nutzerförderung, kostet auch Geld und äh, die muss auch gebaut werden. Und also ähm, Trotzdem, der nächste Schritt äh, wäre, da war du, wo du vorhin schon meintest, ne, die Flugzeuge, die halt regelmäßig fliegen und äh, voll ja. wiederverwendbar sind. Äh, Stichwort Starship. Ähm, glaubst du, in Europa hat man das Starship auf den Schirm oder, und dann nimmt das ernst? Oder denken die Leute, jo, die braten da mit äh, Schweißgeräten äh, Edelstahl am Strand zusammen und das wird nichts? Ähm, ich glaube, ein paar Leute sehen das schon und sehen, sehen, sehen es auch als etwas, was es wirklich ist. Ähm, und die, die, der Großteil der Leute sieht es nicht und ähm, macht sich vielleicht darüber lustig oder, oder rechtfertigt damit, den herkömmlichen Weg, nach Rakete zu bauen. Ja. Ähm, aber einfach darauf basieren, was SpaceX bisher gemacht hat, ähm, sollte man das schon ziemlich ernst nehmen. Und, und auch wirklich ähm, gucken, wie man Vielleicht auch jemand helfen kann, nicht? das wäre ja auch mal was Gutes. Und ähm, ja, Starship ist sozusagen dann das Endgame, ja, wo man halt ähm, das Schiff baut, was tatsächlich auch zum Mars kann und tatsächlich auch zum Mars kann mit der Nutzlast, die man dafür braucht. Ja, da sind ja in zwei Sachen, die man dafür braucht. Zum einen muss ähm, die zweite Stufe wiederverwendbar sein und also auch wieder zurückkommen. Ähm, und dann das zweite ist, dass man den, den ähm, Treibstoff im Orbit halt von einem Schiff zum anderen laden kann, damit man das Schiff sozusagen im Orbit parkt und dann wieder vollfüllt. Das ist sozusagen wie eine dritte Stufe. Ähm, aber die dritte Stufe ist genauso groß wie die zweite Stufe und das ist phänomenal. Und da wären wir halt bei den Kosten halt auch. Also ich merke immer wieder, dass die Leute sich nicht vorstellen können, dass das, also ne, SpaceX ist jetzt schon sehr, sehr günstig, aber wenn man im Prinzip ja. wirklich die Rakete komplett wieder bekommt und ja, man braucht natürlich auch die Nutzlasten, um so eine Rakete auszulasten, aber Inspektion und Treibstoff und das war's. Also ähm, das ähm, wäre ja im Prinzip dann die nächste Revolution. Eigentlich könnte man, also wenn ich jetzt irgendwie eine Raketenfirma hätte, würde ich mir eher überlegen, was will ich im Orbit tun oder wie kann ich die Fähigkeiten von Starship gut für mein Geschäftsmodell nutzen, als mir zu überlegen, wie ich meine Rakete ähm, da irgendwo gegen anstinken kann. <lacht> ja, Starship kann ja ein paar Raketen mit hochbringen ähm, auch nicht. Die. Ähm ja, also dazu muss man noch eine Sache sagen, was dann noch ein Faktor werden wird. Ja, Selbst wenn Starship nur propellant braucht, also sozusagen nur Treibstoff braucht. Und Sauerstoff ist billig, Methanol ist, glaube ich, auch relativ billig. Kerosin war ein bisschen teuer, so wie Benzin im Prinzip, vielleicht ein bisschen teurer. Und da ist immer noch der Faktor dabei, dass man die ganze Entwicklung auch irgendwann rückwärts finanzieren muss. ja. Also sozusagen der Preis wird nicht sofort runterfallen, sondern das ist was, wo, wo der Preis langsam runterkommt, weil SpaceX eben auch diese Entwicklung von Starship ähm, letztendlich bezahlen muss. Und, und, und das kann man nur, wenn man eben über die Startzahl halt ähm, ähm, dann das Geld, Geld wieder reinkriegt. Ne? Also das ist ein, ein Faktor, der, der wird eine Weile, das wird eine Weile dauern, bis es ganz so billig ist. Aber ähm, im Endeffekt ist es schon wahr. Im Endeffekt ist es dann so, dass es so billig sein wird, dass die Industrie sich eben auch entsprechend ändern muss und ein bisschen muss ich da auch sagen, da sehe ich nicht sehr viel an Änderungen. Ja. Also ähm, die, die Satellitenindustrie ist da durchaus noch ein bisschen so, wie sie immer war. Ähm, das hat alles ein bisschen länger gedauert und ein bisschen ist es dadurch auch entstanden, dass Starlink entstanden ist, weil das nützt die Kapazität und das, das fühlt sich auch aus und hebt sozusagen SpaceX auf, nächst, auf die nächste Stufe in Sachen... Ähm, ja in Sachen Firmenlevel also wird man halt dann man wird wird halt halt eine Firma die halt an den Konsumer direkt rangeht ich habe in Deutschland so ein bisschen die Veränderung wahrgenommen weil ich, ich bin ja der YouTuber das ist ja kein kein ernstzunehmender Journalismus und bei den äh, Journalisten ähm, <lacht> den deutschen Raumfahrtjournalisten was so ein bisschen bei denen glaube ich ein, ein Umschwenk war war als die NASA sich für das HLS Entschieden hat und dass die Leute dann sagten: Oh, hoppla, die NASA hat sich das offensichtlich angeguckt, was SpaceX da mit dem Starship vorhat, und es ist jetzt nicht mehr das ähm, Wunschprojekt von Elon Musk, sondern die NASA ist darauf angewiesen, sonst wird sie nicht auf dem Mond landen. <lacht> um, ja, das mit, ich weiß gar nicht genau, wie die Geschichte war mit dem darauf angewiesen sein. Es waren die ursprünglich zwei, ähm, zwei parallele Entwicklungen. Ich glaube, im Endeffekt konnte NASA sich die, die andere, oder den parallelen Pfad sozusagen nicht mehr leisten. Nicht? Ähm, wenn ich das recht, noch richtigen Kopf habe. Aber egal, ähm, ja, NASA hat auf jeden Fall die Zeichen der Zeit auch erkannt nicht? und will halt auch dabei sein. Und ähm, das muss man eben auch NASA hoch anrechnen, dass sie ähm, da das Risiko entsprechend auch eingehen und dann auch eben mit uns aktiv oder mit SpaceX aktiv arbeiten, um das in, eine, in in den Zustand zu bringen, dass da Astronauten sicher mitfliegen können. Ja? Ähm, das ist auf jeden Fall was, was, was unter den Weltraumorganisationen auch einzigartig ist und begründet in meinen Augen auch, warum NASA so, so an erster Stelle ist, wie sie wirklich sind. Und ist natürlich auch, also was Betrieb von Raumstationen angeht und Astronauten und alle Sachen, die man irgendwie vielleicht für Langzeitmissionen irgendwo braucht, ähm, ein unheimliches Wissen, was man für diese Marspläne ja auch braucht. Ne? Also da gibt es ganz viele Baustellen noch on top, die im Prinzip noch gar nicht so äh, ja, ja. behandelt wurden. Ähm, aber dennoch ist da viel Wissen aufgebaut worden, was man, äh, was man auch äh, so brauchen wird. Ähm, ja, ein bisschen ist das auch so ähm, Kopf an Kopf. Nicht? Ähm, SpaceX zieht NASA, NASA zieht SpaceX. Das ist so da kann eigentlich eine sehr gute Dynamik draus kommen, die sozusagen für beide Parteien dann gut sind und für, das, für die gesamte Menschheit oder das ganze Land, wie auch immer, um, dann, dann eben den größten Nutzen haben können. Ja. Hm. Mich persönlich inspiriert Starship unglaublich und ich finde auch ähm, die Marspläne, also die, die ganze Argumentation dahinter, verstehe ich. Ne? Sie sagt von wegen, wir, ne, dass man große Ziele braucht und dass man im Prinzip ähm, vielleicht auch nur einen geraten Wimpernschlag Zeit hat, diesen Schritt zu gehen. Zu sagen, okay, wir bringen unsere Raumfahrt auf ein Level, wo wir, mit dem wir das machen können. Und es ist absehbar, dass wir aktuell über die Technologie verfügen, mit der man das jetzt irgendwie machen könnte. Es könnte aber sein, ähm, dass sich dieses Fenster wieder schließt. Ähm, trotzdem ist es wahrscheinlich das, das größte Abenteuer, zu dem die Menschheit jemals aufgebrochen wäre und auch das technologisch Schwierigste. Also für mich war immer die Saturn 5 und die Mondlandung war für mich immer dass die Krönung aller technologischen Entwicklungen der Welt und ich, äh, ne, ich habe die Saturn V da stehen und äh, das ist für mich Raumfahrt, wir <lacht> Und ähm, ähm, wird das zu unseren Lebzeiten passieren, dass Menschen zum ja, Mars aufgehen? auf jeden gehen? Fall. Also, okay, Lebzeiten ist so ein Ding, ich, man kann ja morgen umfallen, aber, <lacht> ähm, aber ja, also wenn ich, sagen wir mal, das durchschnittliche Alter erreiche und, und, und für dich wahrscheinlich noch viel eher, nicht? Im Sinne von, deine Chancen sind wesentlich höher, ähm, dann ähm, ja, ich denke schon, dass wir das sehen. Krass. Ja, ich muss vielleicht ein bisschen über mein durchschnittliches Alter hinwegkommen dann, aber ähm, zumindest auf dem Mars landen wird, auf jeden, wird noch mit meinem durchschnittlichen Alter sehr leicht erreichbar sein, ich mal. Ähm, wenn es darum geht, eine Kolonie zu bauen, daraus halt eben auch eine Infrastruktur und eine Ökonomie und, und noch mehr, dann das kann wahrscheinlich noch ein bisschen dauern danach. Aber, ähm, aber ich denke schon, ja, der erste Schritt ist auf jeden Fall, ähm, wird auf jeden Fall passieren. Super motivierend. Super ich muss ja. noch ein bisschen was zu sagen, wenn man so ein bisschen zurückdenkt, was, was, was du ja sagtest, Apollo war das Größte, ja? das war zu der Zeit auch völlig wahr nicht? Und, und genauso war es wahrscheinlich auch mal wahr, dass irgendwie drei Schiffe nach Amerika gesegelt sind und das war wahrscheinlich das Größte in der Zeit. nicht? Und das gibt immer so, so Sachen, die halt immer das Größte sind in der Zeit und dann, das inspiriert halt die Leute und, und, und, ähm, und lässt sie halt mehr machen, als einfach nur von neun bis fünf ähm, in ein Büro zu gehen und da irgendwas zu machen ja? oder mhm. halt den Acker zu pflügen oder was auch immer, ja? ähm, sondern eben danach eben auch noch Pläne zu machen und, ähm, und darüber hinaus was machen zu wollen. Und das finde ich, find ich wichtig, das ist einfach für uns, für mich ist das ein, ein unglaublich wichtiger Teil. Und ich glaube für, die, für, die, für, für jeden Menschen ist es das wichtig, dass man halt so eine Inspiration hat, woran man, woran man sich noch irgendwie weiterentwickeln kann und was man halt irgendwie noch weitermachen kann. Was halt irgendwie neu ist und was halt auch Neuland ist und wo, ja, wo man halt auch ein bisschen forschen kann. Hm. Ich sage, ich, sag, ich gucke ja die äh, SpaceX-Livestream und ich kommentiere die dann auf Deutsch, weil der Livestream ist ja in Englisch und da sage ich immer von wegen, dass wir aktuell unseren ja. Apollo-Moment erleben, dass wir also Ne, wenn ich jetzt zurücke ich war noch zu jung aber ich bin ich bin total neidisch auf diese diese Phase der 60er Jahre wo der Drive und Drive sagt, wir wollen wir wollen wir wollen und dann mhm. passiert das und wo ich sage wir haben jetzt diese Möglichkeit an der Entwicklung dabei zu sein und aktuell wissen wir nicht hundertprozentig ob es geht wir wünschen uns das und sagen oh, die Technologie ist eigentlich da und es müssen aber ganz ganz viele Dinge passieren damit das passiert und wenn es klappt, wäre es was Grandioses, aber wie langweilig es doch dann wäre, wenn man nachträglich darauf gucken würde und sagen: Ja, das hat geklappt, anstatt. Dabei mitzufiebern und zu schauen, wie werden die Wege ausprobiert, welcher Weg ist vielleicht in der Sackgasse gelaufen, wie wird man es anders machen. Und ähm, da, da geht mir immer das Herz auf. Und es ähm, ja, ist ein geflügeltes Wort bei uns, von wegen ähm, Apollo-Moment. Das ist jetzt unser Apollo-Moment. Und ähm, da macht es Spaß und das ist motivierend. Und wie du es schon sagst, ne, nicht nur von neun bis fünf ins Büro, sondern das ähm, ja. zu haben, was einen, einem Spaß macht zu ähm. leben. Ja, und, und ich hoffe auch, dass das eben, ich meine damals, ähm, Apollo war auch sehr, sehr politisch motiviert nicht? Ähm, und, und hatte halt auch andere Motivationen, als jetzt zum Mars zu gehen. Dass, ähm, dass die Motivation zum Mars zu gehen ist durchaus langfristig und eben auch, ähm, auch um da zu bleiben. Nicht? Und, und das ist halt schon was anderes, ähm, sodass dann auch die, die zukünftigen Generationen nicht neidisch sein müssen, <lacht> das zu verpassen, sondern sie können das im Gegenteil auch noch in, in, in Perfektion dann wahrscheinlich genießen. Ein ja? Ähm, ja, Teil von Apollo kam halt eben auch daher, weil es eben dann auch gecancelt wurde und, ähm, und wir, nie wieder, wir nie wieder zurückgegangen sind und, immer, und nicht da geblieben sind im Prinzip. Das war mit ein, ein Element davon. Das sollte diesmal nicht passieren. Hans, das war ein unglaublich cooles, inspirierendes Gespräch. Ich bin wirklich, ich bin total begeistert. Und ich freue mich riesig, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielleicht so zum Abschluss, wenn du dir noch was wünschen könntest, was zu deinen Lebzeiten, was noch in der Raumfahrt passiert? Egal was, was, was wäre das? Okay, um, also zum einen, wie gesagt, ich möchte ganz gerne sehen, dass Starship auf, auf Mars landet. Das, um, ist, da bin ich relativ hoffnungsvoll, dass es noch dass ich da sogar noch laufen kann wahrscheinlich. <lacht> also, ich meine Zeitraum, fünf bis zehn Jahre ist, glaube ich, glaube ich in, in, in mein, mein, mein unsolicited ähm, hier. Ähm, aber da bin ich schon wesentlich optimistischer, als ich vor 20 Jahren war. Das hat sich einfach über, über die, meine Zeit hier sehr, sehr verändert. Also das möchte ich auf jeden Fall sehen. Ähm, ist wichtig. Ähm, ich würde es gern sehen, wenn die Flüge zum Orbit, ähm, also niedrigen Erdorbit, so billig werden, dass ich mir das leisten könnte. Äh, das fände ich, glaube ich, klasse. Ähm, was noch? Und würdest du das sehen, dann? <lacht> ich ich, ich würde würd auch gerne sehen, dass irgendwas, irgendein Projekt aus Deutschland kommt, was mich wirklich ähm, erstaunt, wo ich sagen würde, oh, okay, das ist ein gutes Projekt. Das fände ich auch klasse. Ähm, was noch? Ich glaube, das ist schon relativ viel alles, nicht? Ja, ich würde mitfliegen. Ja, ich auch. Also, Mars wäre vielleicht ein bisschen <lacht> lang, aber ähm, Erdorbit, das wäre schon, schon, schon ein Traum. Ja, und ein paar Tage und das, das Ausprobieren, wie es läuft und, und, und die Schwerelosigkeit. Ich habe einen, ähm, einen Zero-G-Flug mal gemacht vor, vor vielen Jahren. Ähm, da muss man sich dran gewöhnen. Das ist nicht ganz leicht. Ähm, alles wird sehr sehr stark verstärkt unter, unter Mikrogravitation oder COG. Und, und wenn man da ein bisschen mehr mit spielen kann als nur 20 Sekunden, das wäre glaube ich schon eine tolle Sache. Wir haben uns irgendwann mal uns über ähm, Raumfahrtmedizin auf dem Kanal unterhalten und da war so die Idee, dass man auf dem Mond ein Altenheim hat, wo dann, wenn einem die Gelenke wehtun und wenn man halt zu, äh, genau. dass man hier weniger Gravitation hat und äh, äh, da es sich dann angenehmer leben lässt. Ja nee, auf jeden Fall, also deswegen, ähm, also g oder ja, kom komplett keine Schwerelosigkeit, das ist am besten glaube ich in dem Fall, oder? Ähm, das Herz Vielleicht hat da wenigstens zu tun, die Gelenke tun überhaupt, man braucht die Gelenke, man braucht eigentlich die Gelenke gar nicht mehr. Ähm, <lacht> und das würde ich auf jeden Fall machen, das einzige Problem ist ein bisschen, dass, dass der Arzt dann so weit weg ist. Ja, wenn es so weit ist, Aber ich glaube, ja, dann gibt es genügend Personal und äh, ja, dann ist da wahrscheinlich immer ein Arzt <lacht> mit an, an Bord oder so. <lacht> Hans, vielen, vielen, vielen Dank. Ich äh, wünsche dir ganz viel Erfolg mit ähm, deinen Projekten, die du dir noch weiter vorgenommen hast. Da sind wir gar nicht so viel zugekommen, was jetzt in nächster Zeit bei dir ansteht, aber ähm, war total toll zu hören, wie das bei der in der Frühphase von SpaceX war, wie es sich entwickelt hat, wie deine Einschätzung zur Zukunft der Raumfahrt ist. Und ja, vielleicht hast du ja auch mal Lust, einfach wiederzukommen und dann reden wir dann über das, die nächste Sache, wenn dann das, das, die Marslandung geklappt hat und äh, du kannst es dann einordnen. <lacht> und, äh, ja. Auf jeden Fall, ja. Mhm. Cool. Ja. Dann, ähm, Alles ja, ich wünsche den Zuschauern schon mal einen schönen Abend, das war ein Interview mit Hans Königsmann. Ähm, ich hoffe, es hat euch genauso Spaß gemacht wie mir und äh, ja, ich sag's immer wieder, der Apollo-Moment, der ist jetzt da und habt Spaß an Raumfahrt und lasst euch inspirieren und äh, immer schön senkrecht bleiben. <lacht>